Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Oh. Das ist jetzt übrigens das erste Mal, dass ich mit meinem Handy filme. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber es wird schon werden. Ich wollte heute nochmal ein Lava-Video machen weil ich im Moment einfach keinen Bock habe, mich zu schminken. Ich habe einfach keinen Nerv. steht die Mina vor der Tür und jault. Na super. Ach. Auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, es ist so ein bisschen tricky mit der Pille und so, weil ich hatte ja jetzt Pillenpause gemacht. Und habe jetzt wieder mit der Jazz angefangen und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Muss jetzt mal abwarten wie es mir damit geht und ob es so funktioniert, wie es sein soll. Und dann werden wir mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, ja wird es schon irgendwie funktionieren und falls es absolut nicht funktionieren sollte nehme ich einfach wieder die AIDA Punkt, aus, Ende ich muss es testen ich muss ausprobieren anders kriege ich es ja nicht gewahr und ich wollte euch noch was zeigen und zwar ich achte, dass nicht rausfällt meine Ach, hier hängen noch Wimpern drin. Ich habe heute in Blau, in Silber, in Gold, in Bunt, Roségold mit Glitzersteinchen, dann normal Roségold. Die, die ich anhabe sind ja auch Tunnel und die, die ich anhabe habe ich morgen noch in Rosé Gold bestellt die müssen ein Short morgen auch kommen mal gucken ob sie denn dann kommen wer weiß auf jeden Fall ähm, ja ist es so und auch der ganze Scheiß mit Corona ne? oh. Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr Es geht mir so ein um Piss, ey. Ich weiß auch nicht mehr. Ach. Ich will Sommer haben. Ich will Corona los sein. Ich will geimpft sein. Ich hab die Fresse voll. Es nervt einfach nur noch. Es nervt. Und ich will das nicht mehr. Und Basta und Sarah Connor hat ja auch schon Bye Bye geschrieben. in Song darüber. Dass sie auch die Schnauze voll hat und dass sie endlich wieder sich mit Freunden treffen will und nah aneinander sein will und genau das wollen wir, glaube ich, alle. Also ich zumindest auch. Und ja, ich wünsche manchmal, ich säße im Urlaub am Strand und könnte die ganze Scheiße einfach nur noch vergessen. Das wäre meine Wunschvorstellung, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird ja nicht funktionieren. Ist halt so. Müssen wir uns noch was gedulden? Ich laufe inzwischen permanent hier mit meinem Schlafanzug in allen Varianten, mit meinen Jogginganzügen in allen Varianten. Laufe ich nur noch rum. Das ist nervig. Weil man ja auch einfach nicht weiß, wann es endlich vorbei ist. Diese ganze Scheiße hier. Man weiß ja einfach nicht. Es kann einem ja keiner bestätigen, so ab dem 3. Mai ist alles vorbei. Weiß wie ich meine ja es ist halt das Blöde daran dass das alles ungewiss ist und auch mit dem Impfen wollen sie ja jetzt Ende des Jahres also nach Weihnachten anfangen aber ob das was wird keine Ahnung ich habe einfach keine Ahnung ich hoffe dass es was wird ich hoffe es dann endlich und ich finde es sollte Pflicht sein dass jeder geimpft werden muss ist meine Meinung und da stehe ich zu. Ich finde das unter aller Sau, wenn Leute sagen, sie wollen sich nicht wegen Corona impfen lassen. Das geht doch so nicht. Wo sind wir denn? Ja, jetzt mal im Ernst. Ja, ist auch nicht mein Bier, aber ich finde schon grenzwertig, wenn man sich nicht impfen lässt. Sehr grenzwertig finde ich das. So, dann habe ich jetzt schon wieder sechs Minuten gelabert. Ich denke, wir können jetzt das Video mal beenden. Weitere Videos folgen, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, thumbs up. Und ja, abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner bekloppten Videos mehr verpasst. Und bis dahin, bye bye!